Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mhm. Homosexuell, ähm, guter Stinkerzee. Mhm. Ja. Ist auch jetzt nicht so geiler Name. Nicht, ne? Aber du warst gerade auf Sendung. Ja. Hab dich gerade gehört beim Sigi. Ach echt jetzt? Mhm. Wie? Ja, wenn ich gerade nicht telefoniere, dann läuft der Film von Sigi. Du warst gerade bei Sigi zu hören. Ach echt jetzt? Mhm. Krass. Äh, du wo, wo der mit... guter Stinkerzee was? gut, hieß. Her, bei okay. wem war ich auf Nennung? Bei, bei ist kein Booster. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es jetzt hier eingangs schon gehört. Wir haben heute tatsächlich einen Betrüger wieder an der Leitung, der sich mit uns privat unterhält. Der hier hält sich natürlich für seriös oder wie auch immer. Naja, ihr werdet mehr im Video erfahren. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit was wir hier es genau für Callcentern zu tun haben. Hä? Wo? Sigi Okay. nee, hm. den hab ich gerade nicht angerufen. Ne, aber da warst du gerade zu hören. Nee, ich also, hatte gerade Pause tatsächlich. Ich hab, paar, ein paar ich hab... Minuten schon her, ja, kann sein. Dadurch, dass ich mir ja immer telefoniere, stoppt das Stream, dann die hab, mich, hab, hab, hab ich geredet oder hast du mich im Hintergrund gehört? Nö, nee, du hast auch geredet. Nee, das kann nicht sein, weil äh, du bist auch guter Stinkezee, oder? Ja, auch, ja. Hm. Ja, ja, nee. Äh, ich hatte das letzte, wo ich gesprochen habe mit einem offensichtlichen Fake und allgemein, Ach war so. guter Stinkezee. Dann habe ich noch eine Klientin gehabt und danach hatte mhm. ich Pause. Keine Ahnung. Vielleicht verwechsle okay. ich dich auch. Okay. Aber hat jemand denn so eine geile Stimme wie ich noch, oder? Ja, hört sich genauso an. Du hast auch die Leitung genauso beschissen wie bei dir. Echt? Yes? jetzt? Ja, ja, heute, also das ist heute bei uns wirklich schlimm. Wir haben übelst schlechte Verbindungen, äh, übelst schlechte Verbindungen, also wirklich. Ja, aber das haben mehrere heute. Also welch Land rufst du an? Türkei oder Albanien? Ähm, ich rufe Deutschland an, Bro. Hm. <lacht> Deutschland? Nee. Ja, warte, warte eine Sekunde. Mhm. Ähm, bei uns ist heute die ganz stark schon schlechte Verbindung und ähm, ja, aber wir rufen aus Deutschland an auf jeden Fall. Äh, aus wo wohnst du denn? W wohnst du in der Nähe von Berlin? Ja, kann man so sagen. Ja, äh, wir sind, äh, wir sitzen, also jetzt Real Talk, äh, wir sitzen in Berlin, Frankfurter Allee 111. Ach Gott. Und da hat man euch noch nicht dicht gemacht. Nee, warum? Wir sind doch ein legitimes Unternehmen. Naja. Das, äh, das Geld in der Versenkung. <lacht> Nein, warum? Warum? Der ist doch bei 99 so bei. Den ich würde nicht sagen, werden. ich würde nicht, würd nicht sagen, bei 99 aber so 98,9 ungefähr. So. Okay. Ja, das kommt und leider hin. Spaß, nein, wirklich. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel darüber erzählen, ja, weil du weißt ganz genau so, dass mhm. ich dir nicht darüber äh, irgendwas sagen kann und zumindest zumindest bei mir kann da nichts rausgehen oder so. Ich würde da nichts nicht sagen. Ähm, schon einige sehr gutes Geld und einige setzen halt im weil schau, das Ding ist doch einfach nur ähm Ah ja, genau. Also die Adresse, die uns dieser nette Mensch hier am Telefon verraten hat, äh, da ist definitiv kein Callcenter. Und auch definitiv nichts mit dem Finanzmarkt. Da befindet sich tatsächlich die Commerzbank, unter anderem zwei Cafés, dann haben wir noch eine Pizzeria und ein anderes Geschäft, aber das war es auch schon. Da ist definitiv kein Callcenter in diesem Gebäude. Ein Blumenbeet haben wir noch davor und eine Straße halt, eine Allee. Aber das war's. Da gibt's es kein Callcenter und auch keine weitere Firma, die da irgendwie telefonieren könnte oder was mit der Börse zu tun hat. Das heißt, das haben wir hier definitiv schon mal ja, entlarvt, dass der da garantiert nicht sitzen kann. Viele Leute sind einfach dumm genug, um zu glauben, dass wenn sie jetzt 250 Euro investieren, dass sie am nächsten Tag schon über 10.000 haben. Du? Ja, das ist tatsächlich so. Ja, und weißt du, aber wenn jetzt Leute bei uns einsteigen mit äh, 2.000, 3.000 äh, und kein hohes Risiko eingehen, sondern das quasi wie anlegen, äh, mhm. die verdienen gutes Geld, also wirklich, also nicht jeder wird abgezogen, also was ist abgezogen, ja? Naja, äh, weil bei den meisten bekommen die sind ja dann danach dann dicht und komplett offline, nach so einem halben Jahr oder so spätestens. Ja, nein, ich arbeite jetzt hier schon seit, boah, lass mich lügen, sieben Monaten. Und okay. die Plattform gibt es uns seit drei Jahren, drei noch was Jahre ungefähr. Und Aber das ist halt das Ding. Ähm, Leute ja, da bleibt, ja, bleibt ja immer noch die Frage, warum ihr äh, eure Datensäße von so unseriösen Quellen her bekommt, wo man bei den Betrügern genauso landet. Ja, und bei uns ist halt das Ding so, ähm, wir haben damit äh, weitestgehend zu kämpfen, sage ich mal, weil mhm. ähm, Leute werden angerufen ähm, von also, Klienten werden angerufen von Leuten mit einem slawischen Akzent, ja. Also mal davon abgesehen, dass die Qualität hier absolut unterirdisch ist. Äh, naja, er ruft ja nun aus der genau gleichen Datenquelle an, also unseriöse Datenquelle. Ich habe mich einfach bei irgendwelche Werbung äh, registriert, wie immer, dass man mit Bitcoin Millionär werden kann. Äh, Höhle der Löwen, äh, keine Ahnung, was da so alles gibt. Und der ist der Meinung, alle anderen sind ja böse und die haben damit zu kämpfen. Ja, aber wieso kaufen die denn die Datensätze von solchen Firmen ein? Das erschließt sich mir nicht so richtig. Denn, naja, wenn er jetzt der Meinung ist, er ist seriös, aber warum hat er dann den gleichen Datenpool? Und ruft die Leute genauso einfach an und erzählt uns dann was davon, dass man bei ihm mehr investieren muss und dass das dann nur so richtig ist. Ich weiß mal auch nicht. Also irgendwie ist das einfach alles nur absolut unterirdisch. Und das Schlimme ist, es gibt leider viel zu viele Menschen, die das glauben und darauf reinfallen. Und damit müssen wir irgendwie klarkommen dann im Endeffekt, weil dann werden wir auch als unseriös eingestuft. Egal wie gut ich Deutsch sprechen kann, egal wie überhaupt jemand Deutsch spricht, wenn er irgendwie zehn Anrufe am Tag bekommt und von denen sind neun mit einem slawischen Akzent, die nicht mal ordentliches Deutsch verstehen und nicht mal wissen, über was sie erzählen, das dann müssen wir damit kämpfen, um sie zu überzeugen, um trotzdem halt an, daran zu glauben. Und das funktioniert halt in den meisten Fällen nicht. So ja, und genauso ist es du, äh, bei uns kommen Leute, die sind seriös, äh, seriös interessiert daran, mit uns Plätze zu verdienen, ja. Aber in dem Sinne, die setzen 250 Euro ein und wollen, wie gesagt, am nächsten Tag oder im besten Fall, ah ne, ich meine im schlimmsten Fall, übermorgen schon über 10.000 zu haben, ne? Was, was erwartest du dann? So natürlich setzt man dann einen 20 Hebel an und der geht in 99% von allen Fällen geht kaputt halt. Also funktioniert nicht. Geht, nicht. geht nicht durch. So logisch. Hm. Und ja, ja. So und das ist halt das Ding. Und, ähm, ja, aber letztendlich habt ihr ja die gleichen Daten, Datensammelwebseiten wie die anderen. Die sehen ja optisch genauso aus ich würde dir gerne, ich würde dir gerne unsere Homepage schicken, ja, unsere Plattform, ja, aber das kann ich leider Gottes nicht tun, weil ich sehe, du bist bei Access Capital, ja, gelandet und Access Capital ist einer der größten Scam-Seiten. Hm, das ist ja? richtig. Access Capital ist eine der größten Scam-Seiten, äh, und, aber ich würde dir zu gerne unsere richtige Seite schicken. Aber das kann ich leider nicht tun, weil du bist offensichtlich ein Fake. Also, weißt du, du bist offensichtlich kein seriöser Klient. Ach ja, genau. Und weil ich jetzt kein seri seriöser Klient bin, bekomme ich jetzt den Namen der Webseite nicht mitgeteilt. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass ich mich hier als Scambaiter geoutet habe. Und der weiß, was ich hier eigentlich mache. Schon irgendwie wahnsinnig, was die sich da an Geschichten zurechtlegen, um irgendwie glaubwürdig und vertrauenswürdig zu wecken. Aber, oder zu wirken. Es ist aber nichts anderes als Betrug, was der hier macht. Denn er ruft ja genauso von diesen illegalen Webseiten an. Die Adresse, die er hier genannt hat, stimmt ja auch nicht, denn diese Firma sitzt dort nicht. Es ist schon wahnsinnig, dass das einfach so funktioniert. So, und deswegen kann ich mir das nicht leisten, mit Access Capital gebracht zu werden, ja? So, und... Genau das ist der Grund auch, warum ganz viele Leute einfach auf solche Scheiße reinfallen. Weil, gib ihm eine ordentliche Plattform, gib ihm, es sieht gut aus, es sieht alles richtig aus, ähm, aber im Endeffekt ist es trotzdem alles scheiße so. Ja, ja? Und, ja, aus. <lacht> ja und deswegen möchte ich auch nicht mit solchen Seiten in Verbindung gebracht werden, zum Beispiel Bitcode oder Toy Profit oder irgend so ein Scheiß. Ja, aber da ja? kommen ja letztendlich eure Datensätze her. Ja, ja, aber von diesen Leuten, die zu uns kommen, bekommen wir wenigstens 20 oder 30 Prozent dazu, dass sie wirklich äh, Geld verdienen können, ja, und nicht gnadenlos abgezockt werden. So, ähm, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Schau, ich könnte dir jetzt fünf, sechs Agenten geben, ja, in meinem Office, das sind alles deutschsprachige Leute, ja, und mhm. alle sprechen sie perfektes Deutsch. So, und ähm, aber alle anderen, so, ich frage ja sogar nach, so, ey, ich wurde jetzt schon mal angerufen, ich habe einen Termin vereinbart. Und dann sage ich so, ey, kann es das sein, dass vielleicht der Agent, mit dem sie gesprochen haben, hatte da vielleicht einen slawischen Akzent? Und dann sagt er so, ja, so, schon, ja. Und dann ja, aber das Gleiche haben genau, die Betrüger auch schon drauf, das machen die auch. Ja, und die gehen halt nach demselben Prinzip wie wir. Mhm. Das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Die gehen nach demselben Prinzip wie wir und die, die machen genau das, was wir machen. Äh, die haben vier Kontotypen, ja. Äh, 250, 500.000 und 5000. ja. Aber die gehen nur bis 1000. Mhm. Ja, weil die, die sind sich nicht sicher, dass die Leute darauf reinfallen, dass die Leute bis 5.000 gehen. Aber bei uns ist das Ding, bei uns investieren sogar Leute über 5.000, über 10.000. So, ich hatte einen Klient vor rund zweieinhalb Monaten oder so, der hat 25.000 investiert. So, und ich habe immer noch in dem Kontakt, weil er immer noch Geld mit uns verdient. Und er hat sich davon schon 50.000 ausgezahlt. So, äh, nicht 50, sorry, 15.000. Mhm. Ja, aber hat das Geld noch drin gelassen. So, und das ist halt das, was mit was wir kämpfen. so Du, du, du kommst bei mir ins System rein, ja du hast bei Exit Capital angemeldet. ja Und ich sehe das sogar bei mir im System, dass du bei Exit Capital gelandet bist. Mhm. Warum auch immer, ja, pass auf, bei uns, äh, wir haben, es ist, das ist etwas regelwidrig, ja, wie wir arbeiten. Deswegen kamst du dreimal zu mir. Das mhm. ist etwas regel, regelwidrig. Weil ähm, wir dürfen eigentlich nicht sehen, von wo ihr kam und wo ihr euch angemeldet habt. Ach so. Genau, das dürfen wir eigentlich nicht sehen, ähm, aber, ja, hm. ansonsten, ich bin halt auch ein etwas höher gestellterer Agent quasi, sage ich mal so, und äh, weil ich habe halt schon ein bisschen Ahnung und dies, das, und ich kann halt nicht sehr viel erzählen, ohne mich weil die Anrufe werden auch kontrolliert, weißt du, und wenn ich hier irgendeinen Satz sage, der ähm, überflüssig war, den du nicht hören solltest, kann ich einfach mal gefreut werden. So. Also es ist ja schon eine interessante Story, die er mir da erzählt. Dass der jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise, und in irgendeiner Form höher gestellt ist, das glaube ich definitiv nicht. Vor allem die Aussage mit dem dies, das, er weiß ja schon mehr als alle anderen und dies, das, ja was denn, dies, das. Dies ist das Blödsinn. Also der erzählt hier, genauso wie alle anderen von den Betrügern, nichts anderes als irgendeine gequillte Scheiße. Denn das macht überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem, dass er gekündigt wird wegen einer Falschaussage irgendwas, das ist auch Blödsinn. Tja, so ist es halt. Die Betrüger, die erzählen einem irgendwas vom Pferd und die, naja, Opfer glauben es halt. Das ist das Dramatische an der Geschichte. Darauf wie du wahrscheinlich verstehen kannst. Das ist nachvollziehbar, ja. Genau und ja, also, es tut mir leid, dass so ihr Leute denkt, so dass alles, was das angeht, immer alles Scam ist und alles Verarsche ist. Ähm, es ist halt einfach zu 90 Prozent so und ich verstehe eure Auffassung der Lage. Ich verstehe es, aber es gibt halt auch tatsächlich Leute, die mit uns angefangen haben, Geld zu verdienen, immer noch Geld verdienen und noch weiterhin Geld verdienen werden. Weißt du? Ja, aber bleibt aber am Ende immer noch das gleiche Problem, dass ihr die Datensätze über die gleichen Plattformen bekommt. Ja, da, ist, da macht da, man sich ja quasi schwer. Genau, genau. Und damit müssen wir erkennen, also schau, äh, nicht ich kaufe ja die Daten ein, ja? Nee, aber die Firma. Ja, genau. Aber dafür kann ich ja zum Beispiel als Mensch nichts, oder als Agent. So, und äh, was soll ich dir sagen? Was soll ich dir erzählen, damit du verstehst, dass ich nicht schuld daran bin, sondern dass ich dir wirklich helfe, mir Geld zu verdienen, so. Kann ich ja gar nicht. So, weil, äh, du landest lieber äh, lieber bei mir, lieber bei irgendeinem anderen, ja? Mhm. Und wie sollst du als Mensch wissen, wer der Richtige ist, ja? Das ist richtig. So, das das verstehe ich ja auch. So, und wie kann ich dich im Endeffekt überreden, bei mir äh, zu investieren, wenn du schon von zehn anderen angerufen wurdest? So, gar geht nicht. Ja gar mehr. nicht. Genau. Geht ja gar nicht mehr. Ja, ja, geht ja gar nicht mehr. Und damit kämpfen wir halt. Damit kämpfen wir halt. Na, ist ja schön, dass sie damit kämpfen. Aber warum betrügt er dann selbst die Leute? Das verstehe ich ja in dem Gespräch irgendwie noch nicht so richtig. Ich meine, der versucht hier die ganze Zeit von seiner Seriosität zu überzeugen. Aber, naja, wie gesagt, der, die Daten, die kommen ja genauso aus einem illegalen Pool. Also braucht er sich doch äh, im Endeffekt nicht wundern. Seine Adresse stimmt nicht, alles was er hier erzählt ist Käse. Seine Ausdrucksweise passt definitiv nicht zu einer Bank. Und mal davon abgesehen, Leute, die bei der Bank arbeiten, haben auch mindestens eigentlich studiert, um da überhaupt am Telefon sitzen zu können. Ist tatsächlich so. Also um euch da beraten zu können, muss man da auch tatsächlich ein bisschen Fachwissen haben und sich vielleicht auch mit Mathematik und so auskennen. Aber das können die hier alle nicht. Und ausdrücken können die sich auch alle nicht vernünftig. Und der hört sich definitiv nicht danach an, als äh, hätte der irgendein Bankstudium abgeschlossen. Das ist natürlich ungünstig, aber kann man da nicht irgendwas machen? Ich meine, wenn, wenn ihr in Deutschland sitzt, dann habt ihr ja Möglichkeiten. Haben wir und wir haben auch schon ganz, wir haben ganz viele, äh, also bei uns arbeiten acht Juristen an, an, an unserer Seite. Hm. Und ähm, dadurch, dass diese ähm, Unternehmen, die quasi mit uns konkurrieren, in anderen Ländern sitzen äh, und vor allem in Ländern, die nicht davon bestraft werden können, was sie machen, so, also, nicht von Deutschland aus nach Polen oder nach Russland oder nach Rumänien oder nach Armenien oder nach, schlag mich tot Armenien, keine Ahnung, irgendwo hin, so, das ist halt sehr schwer. Das Einzige, mhm. was wir, ähm, äh, was wir machen können, ist, dass in Deutschland keiner dazwischen kommt, aber das würde auch niemand machen, weil jeder, der in Deutschland damit zu hat, würde nicht, das machen, was die anderen machen, weil die ganz genau wissen und die Gesetzlage verstehen. Mm, das ist wohl wahr. Ja, Aber man wird ja tatsächlich nur von ganz unterirdischen Menschen teilweise angerufen. Ja, ich habe ich hab ja wie gesagt, bei Marco habe ich so manchmal Gespräche gehört, bei Hashtags. Hm. also manchmal ich... wie... Erstmal, ja, erstmal. Es muss doch erstmal irgendwie ein Kontakt bestehen, ja? Also, so, lass uns äh, den Vorgang äh, durchgehen, ja? Erstmal muss ein Kontakt bestehen sein, ja? So zum mhm. Beispiel, er gibt eine Bewerbung auf, so, ja, äh, ich bin deutschsprechender Russe oder Pole oder Armenier oder Türke oder äh, Inder oder was auch immer, ja. Mhm. So, dann wird er zum Bewerbungsgespräch eingeladen und jemand muss sich absegnen, dass er anfängt dort zu arbeiten oder nicht. Wie, ja, schlecht, ist schon wie, schlecht, muss dann, wie schlecht muss dann sein Vorgesetzter sein, dass er genau ihn einstellt? Ja, das verstehe so, ich meisten, aber nicht. <lacht> nicht. Das ist halt wirklich. Ja, was so, das ist, weil, das funktioniert ja trotzdem. Die Leute zeigen ja da trotzdem und Das trotzdem verstehe ich nicht. nicht. Schau, schau, ich bin jetzt auch, äh, äh, ich bin in Deutschland ähm, geboren. Ja, ich habe 20 Jahre lang in Deutschland gelebt. Dann war ich bin mhm. drei Jahre lang äh, in Russland. Und jetzt bin ich wieder in Deutschland und arbeite jetzt in Berlin. Ja. Mhm. Äh, und ich bin jetzt zuständig dafür, dass ich unsere Agenten auswähle. Ja. Also die zu mhm. uns kommen. Und. Jeder, der auch nur ansatzweise mit einem Akzent kommt zu uns, den nehme ich halt nicht an. So. Ganz einfach. Ich kann dir jetzt meinen Nachbar geben, ja? Äh, das ist eine Frau, ja? Und du kannst einfach nur aus, als Beispiel, kannst du sehen, mhm. dass sie auch einfach akzentfrei Deutsch spricht, okay? Mhm. Ciao. Das ist ja bei euch auch schon nicht so laut. Keine nervige Musik da aus dröhnenden Boxen. Hallo? Hallo. Hi, wie geht's? Ganz gut. Und selbst? Äh, auch ganz gut. Was hm. gibt's Neues bei dir? Ach, Im Moment eigentlich nichts. Ich putze gerade meine Küche nebenbei, währenddessen wieder tausend Anrufe reinkommen. Ja, aber du hast dich ja selber hier die Daten eingegeben mit einem falschen Namen. Und spätestens hier haben wir jetzt eigentlich die definitive Bestätigung, dass das Ganze hier nur Quatsch und Betrug sein kann. Denn äh, welche seriöse, normale Bank-Callcenter reicht einfach weiter an die nächste Mitarbeiterin, nur um zu überzeugen, dass da deutschsprachige Mitarbeiter ohne Akzent sitzen. Für mich ist das einfach nur Betrug in äh, etwas professioneller als sonst. Es ist schon absolut verwerflich, dass das einfach so weiter funktioniert, niemanden interessiert und irgendwie immer schlimmer wird. Und dann unterhält er sich auch tatsächlich noch ganz normal mit uns, als wäre er ja eine seriöse Firma. Ist er natürlich nicht. Ich habe ihm natürlich im gesamten Gespräch kein einziges Wort geglaubt, aber es ist auf jeden Fall höchst interessant, dass man tatsächlich auch so 30 Minuten füllen kann mit so einem Blödsinn, dass man sich einfach mal mit so einem Callcenter unterhält. Und die erzählen uns ja genau das Gleiche, was wir hier jeden Tag mit den äh, mit den Anrufen erleben und auch hören. Den Betrug. Also die wissen ja, wie es geht. Tja, nur selber sind es ja angeblich nicht. Tja, dass das aber nicht stimmt, das wissen wir, glaube ich, alle. Ja, ja, das mache ich, das ist richtig, damit ich halt die ganzen Trüger äh, ans Telefon bekomme. Ja, so, mm, alles klar. Mhm. Okay, ich gebe dich dann wieder kurz an Carlos, okay? Mhm, okay. Ciao, ciao. Ciao. Ja, da ja, ist also wieder. Ja, mhm. Ja, ist schon ganz schön schlimm geworden. Vor allem, dass äh, man kriegt ja am Tag teilweise, ich meine, wenn man das öfters macht, dann kriegt man ja locker 100 bis 1000 Anrufe. Ne? Das ist ja gar kein Ding heute. Ja, das, wie gesagt, damit haben wir sehr krass zu kämpfen. Damit haben wir sehr krass zu kämpfen. Und ja. wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie wir dagegen vorgehen können. Ähm, das sind halt die Affili Affiliates, die da dran sind, ja. Ja, das stimmt. Das gibt's ja auch. Das ist uns auch äh, völlig klar, ja. Und, aber, es ist halt, also, was sollen wir dagegen machen, so, das Tja, das ist eine gute Frage, was man dagegen machen soll. Ich meine so als Hunde kannst du dich ja nur über YouTube wehren und wenigstens die Betrüger irgendwann Licht bringen, aber mehr geht ja nicht. Ja, das verstehe ich auch, und deswegen weiß ich auch, äh, was zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du auch YouTuber bist, so, zum Beispiel, ähm, Marco, also ich weiß nicht, ob der wirklich Marco heißt, tatsächlich ist auch egal, aber Ice Dex. Ähm, ich habe mhm. auch noch mit einem anderen gesprochen, der hat äh, relativ neu angefangen. Der hat damals auch gesagt, ich soll ähm, äh, Ice Dex von ihm grüßen. Er hieß irgendwie Ein Name X, also Ein I Name X. Mhm. Ich sollte ihn grüßen, äh, ich sollte Ice grüßen von ihm, weil er durch ihn darauf kam, sowas zu machen. Aber er ist halt noch in den schon, äh, Recht einen Akzent vor, wo man einfach hört, dass es halt ehrlich ist und bla bla, bla alles so ein Programm, ja. Und, Ach, das ja. ist dann vielleicht ähm, der Telefonveräppler, der hat Flughafen. Nee, der, der hat direkt seinen YouTube-Kanal genannt. Also, I, so. Name X, ja, I, Name X, so hat er es gesagt. Das war völlig egal. Ja, Den kenne ich nicht. Er hat, er hat auch gemeint, er hat irgendwie nur ein paar, ein paar ich glaube, paar Abonnenten, ich glaube so 80 oder 90 hatte er gesagt. Ja, gut, das wächst ja auf YouTube relativ schnell. Ja, na klar. es kommt das auch an, wenn man an die Leitung kriegt. Zum Beispiel, ich habe letztens ähm, mit ähm, mit meinem Kollegen hier, der auch mit mir zusammenarbeitet, äh, wir haben letztens bei ice rangehört reingehört und er hat mhm. äh, mit äh, zwei Mädels get äh, telefoniert und das ist halt schon unterhaltsam, also wirklich, ich bin ehrlich, das ist schon unterhaltsam. Los, das hat leider noch nicht diese Reichweite, die es verdient hat, tatsächlich. Ja, ich meine ja, ja, Callcenter-Fan macht ja nicht mehr so viel und weiß der, ich nicht, der Telefonveräppler der mhm. der macht ja nicht genau das, der macht allgemein alles so. Aber man müsste genau auf dieses, uh, auf das, den Augenmerk legen, ja, weil genau hier verlieren die Leute übelst, also Unmengen an Geld, ja. Das stimmt. Also, also genau in der in der, in der ich sag mal Branche, in der ihr euch befindet so, also nicht Branche, sondern in dem Feld. Und genau da verlieren die Leute am meisten Geld und das ist halt schon traurig einerseits, aber andererseits, schau mal, ja, du bist jetzt auf irgendeiner Homepage, ja, mhm. und rechts und links kommen Werbungen auf. Zum Beispiel, lass deinen Penis innerhalb von zwei Stunden 20 Zentimeter wachsen. Du mhm. klickst drauf, wie dumm muss man sein, um das zu glauben, sag mal. Ja, da hatte ich heute auch erst einen Anruf. 49 Euro eine Schachtel mit 30 Pillen und... Genau, genau. Kann man, kann man, das man eine ne 100er Packung kaufen und naja, so ein Quatsch halt. Ja, ja, wie dumm kann man sein, um sowas zu glauben? Das Sag glaube mal, ich nicht aber es gibt immer. halt Leute, die so dumm sind. Ja, ich meine, da eigentlich findest du ja da gar keine, da gar keine Erklärung mehr für, warum eben, die Leute das Eben, machen. eben, eben, eben. Das ist ja das Schlimme. Aber letztendlich muss man ja die schlimmen Leute, also die Leute, die auf den schlimmen Kram da reinfallen, muss man ja auch irgendwie schützen ich meine können ja nicht alle was dafür okay beschützen okay. schau mal schau mal schau mal beschützen ja ja mhm. aber schau ähm, Dummheit ja Dummheit ist das Schlimmste was man also wie soll ich es erklären schau mal man hat Internet ja man hat mhm. uneingeschränkten Zugriff auf das Internet ja ja so also, vor allem als erwachsener Mann Mann oder Frau je nachdem ist egal man hat uneingeschränkten Zugriff auf das Internet und dann sieht man sowas und man hat vielleicht, im besten Fall hat man eine gute Arbeit, so geht seine Arbeit nach, verdient seine 1,5, 2, 2, 5. Mhm. Ja? Und dann sieht man so eine Werbung. so Und wie dumm muss man sein, um darauf reinzufallen. so Ist es dann nicht eine Strafe genug, dass sie genau das Geld verlieren, damit sie für die Zukunft gewappnet sind dafür und nicht mehr darauf reinfallen? Ja, dann warten wir auf den Anruf von dem angeblichen Typ, der helfen will, und der zockt sie dann nochmal ab. <lacht> also das ist ja das Dramatische an der Geschichte. Da ruft der, dann der Nächste an mit der nächsten Story und sagt hier, ich habe dein Geld gefunden, ich will dir helfen, kostet nur nochmal 250 Euro. Und bezahlen zahlen die nochmal ja, 250 ja dann, Euro ein. So, okay, das ist so das ist bei uns halt gar nicht erstens, ja, aber das ist ja noch krasser. Das ja noch ja, das, krasser. Und wenn ist ganz ganz läuft, dann hatte ich der erste Betrüger und das zweite Mal abgezockt, wo du noch mein nach, äh, Geld nachgeschoben hast und dann ruft der angebliche Anwalt an, der dein Geld gefunden hat und dir helfen will und der kostet halt auch nur noch mal so 1000 Euro oder so. <lacht> und schon ist die Kohle wieder Also, ich frage mich da auch, wo allgemein die Menschlichkeit bleibt, nicht nur bei den Betrügern, sondern wo die Menschlichkeit bei sich bleibt, so. Warum fällt man auf sowas rein, bitte? Also ja die Menschen sind allgemein nicht. alle ein bisschen komisch in letzter Zeit ich meine seitdem Corona hier unterwegs ist sind ja alle sowieso irgendwie aber das aber, aber das ist erst nicht seit Corona was das ist erst nicht, nicht Corona da ist. nee das Sondern stimmt das gibt's ja schon etliche Jahre ja so das stimmt und so ähm, allgemein diese Werbung ich habe ja selber ähm, ich bin ja selber in dieser Branche unterwegs ähm, und helfe Leuten quasi ähm, bei meiner einer eröffnet, wie ist das so, aber bei uns gibt es nicht dieses. Ähm, bei uns zahlt man einmal 250 Euro. Das, das ja, wie ich schon gesagt habe, das ist ja das Schlimme. So, die bedienen sich mit diesen Originalen, ja. Also, ähm, die bedienen sich genau damit, was wir anbieten, mit den, genau denselben Preisangaben, mit allem, ja. Oh. Und ähm, zum Beispiel, äh, ich habe gesehen äh, eine Werbung. Ich äh, habe YouTube aufgemacht, habe äh, Werbung bekommen. Ja, hier. Ähm, ich habe so und so viel Geld. Ich habe über 13.426 Euro, die über Nacht. Mhm. Nur weil ich 250 Euro investiert habe. Das so, hört what, man oft. What the fuck? So, wie? Wa, was? Warum? Warum glaubt man sowas? Ja, das ist das ist dramatisch. Ich meine, diese ganze Trading-Geschichte, das ist ja es also das gibt's auch schon lange, war aber früher noch nicht so schlimm. Da nee, war ja eher sich, so da war ja eher so, weiß ich nicht, so, also in irgendwelche komischen Online-Systeme sollte man da sein Geld versenken. Ja, aber Trading an sich ist ja nichts Schlechtes und ist ja eigentlich sehr gut sogar, ja. Also man kann ja wirklich, also ich sag dir wirklich, man kann wirklich Geld verdienen beim Traden, ja. Aber dieses, du kannst innerhalb von einer Nacht über 13.000 Euro verdienen, nur weil du 250 Euro eingesetzt hast, was soll das, Alter? Ne? Mhm. Also ganz ehrlich jetzt. Das ist klar. Also, von nichts kann auch nichts kommen, das ist logisch. Eben. Man muss mindestens man muss mindestens über ein Jahr traden damit man von 250 auf 13.000 kommt und aber man muss halt auch intelligent traden und man muss auch für eine Woche mal aussetzen oder so weil also ich möchte jetzt nicht tiefer darauf eingehen ja äh, da, äh, äh, darauf eingehen aber es ist halt wirklich zu schlimm was Leute glauben das ist wahr das ist wahr das ist heute alles viel zu einfach und durch die drei Klicks am Computer Jetzt man ja das Geld auch in fünf Sekunden los. Ja. Wobei äh, wobei es ist, ist schon alles ein bisschen äh, sicherer jetzt gestaltet, ja. Ähm, aber trotzdem ändert es nichts an der Tatsache, dass man ganz einfach äh, Geld einzahlen kann. Ja. Das stimmt. Ja. Kann man denn bei euch auch mit Bitcoin einzahlen oder geht es nur zu normalem Geld? Also Kreditkarte und so? man kann bei uns mit allen äh, Währungen einzahlen, also Wasserwährungen, man kann mit allen Zahlungsmethoden einzahlen. Hm, ja, das, das ist nämlich immer bei den ganzen unseriösen äh, Plattformen das Problem. Äh, kann man zwar auch mit allem einzahlen, aber ähm, gerade wenn du mit Bitcoin bezahlst, also ist die Kohle weg. Du kannst du ja nicht mal irgendwo um Hilfe rufen, weil... Nee, bei uns, bei uns ist es sogar so, dass wir eher ungern Bitcoin äh, also Bitcoin nehmen, weil es ähm, muss dann erst wieder transferiert werden, dies, das, und... Wir nehmen sogar eher ungern Bitcoin. Äh, was ja, wir bevorzugen ist PayPal. Ähm, ist, äh, wir haben gewisse, also auf unserer Plattform, die ich wie gesagt hier jetzt leider nicht nennen werde, ähm, haben wir Eintragsmethoden. Man kann da über Visa, Master, Maestro, ähm, Klana, äh, PayPal, man kann mit allem bezahlen. Hm. So, und, ja. Das, also was ich auch äh, gehört habe, zum Beispiel, was ich auch gehört habe, ähm, dass bei Klienten die Kartennummer gefragt wurde, also Kartendetails, Ablaufdatum, Sicherheitsnummer und so. Ja, ja, genau, so das sowas, ist sowas, ja Standard. Sowas würden wir niemals machen. Sowas würden wir niemals machen. Ja, das ist bei den Betrügern Standard, dass man das alles am Telefon selber durchbuchstabieren darf. Sowas würden wir niemals machen. Das, das, ähm, ist uns nicht mal das ist uns nicht mal gestattet. Und bei Banküberweisungen wollen Sie dann äh, einen Beleg Banküberweisungen haben. gehen bei uns? Ne, Banküberweisung geht bei uns auch nicht, weil wir mhm. haben keine Bankverbindungen. Wir haben äh, lediglich äh, Einzahlungen über Plattformen oder über Krypto Wallet. Hm. Ja, bei den Betrügern ist es ja meistens, dass, äh, dass die. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Moment, gib mir noch mal einen Stich. Ja, ja ne, nee, nee, ich weiß schon. Bei den Betrügern, bei bei den Betrügern ist es meistens sogar so, dass nur Visa und Mastercard funktionieren. Genau. Oder eine Bankverbindung. Ja genau, und die Bankverbindung läuft dann meistens ist über das? den nächsten Trottel, der hat irgendein, irgendein ja, wahrscheinlich über irgendein Privatkonto. Oder die Bankverbindung ist ähm, in, in Kreta oder sowas. Ja und wenn es eine deutsche ist, dann ist es meistens wieder irgend ein, so ein eBay Kleinanzeig-Dulli, der dann da seine, genau. seine Bankverbindung hergibt. Genau, genau, genau. Und äh, genau aus dem Grund wollen Sie nämlich dann jedes Mal auch einen Beleg haben von der Bankverweisung, aber es ist komplett dämlich, weil wenn ich um Geld einzahle, dann seht ihr ja auch Geld da also nicht. Genau, nee, bei uns ist bei Paypal nur so, ja, ähm, nur bei Paypal. Bei allem anderen ähm, brauchen wir keinen Beleg, ähm, nur bei Paypal äh, brauchen wir einen Beleg, dass ähm, der Paypal-Inhaber das Geld überwiesen hat, ja, weil wir bekommen ähm, den Namen, Mhm. Weil zum Beispiel, wir haben Klienten, die haben einen Paypal-Account für mehrere Personen, ja. Mhm. Und da brauchen wir den Beleg, dass es genau diese Person war quasi, aber nur bei Paypal. Sonst, okay. natürlich, sobald die Zahlung getätigt wird, wissen wir, dass die Zahlung getätigt wurde und wissen auch, von welchen Klienten. Das ist ja logisch. Okay. Ja. Hm, das war mal mal sehr informativ. Ja, es ist halt tatsächlich so bei... Ähm, wie soll ich sagen, so, schon allgemein, schon allgemein, äh, wenn man wenn man auf sowas reinfällt, sag ich mal jetzt nochmal, ja, so, dann, ich will nicht sagen, dass man es verdient hat, ja, so zum Beispiel, ey, ich bin ein Mann, ja, ich gehe auch ab und zu auf die ein oder andere Pornoseite, ja, und da gibt's so viele Werbungen, so, du drückst sie doch weg und egal auf welche App du kommst, du machst doch da nichts, ja, weil du, Du weißt ganz genau, so. Äh, du willst jetzt einfach nur den Pornos schauen, egal ob du dir einen runterholst oder nicht, aber wer sich Pornos haben will, der sich keinen runterholt, ja. Ähm, <lacht> und, <lacht> und weißt du, warum sollte man auf Ads eingehen? Also die Ads sind ja genau dafür da, um zu scammen. So, das ist doch, ich, ich war 14, ich wusste das. Ja, das wundert mich auch. Aber vielleicht ist man einfach nur selber in die Technik eingewachsen und alle die, die da nicht reingewachsen sind, also die ältere Generation. Die ja damit dann, überhaupt nicht aus. Aber ist es dann, ist es dann nicht eher vom Vorteil, die einmal ähm, ich sag mal, das so zurechtzustutzen, damit sie dann wissen, so, ey, okay, ich werde nie wieder auf so eine Ad drauf reinfallen. <lacht> schwierig, ne? Also ist schwierig, hm. aber aber Dummheit schützt vor Wissen nicht so. Also, wie soll, ja. wie soll ich sagen so, äh, nur weil du dumm bist, ja, nur weil du wirklich im Leben dumm heißt doch nicht, dass du ungestraft davon bist, von allen anderen Wölfen, die unterwegs sind im Internet. so. Ja, das stimmt auch wieder. So, und das das, das denke ich mir halt so. Ich ein bisschen Gehirn suche, muss man schon selber einsetzen. Genau, wenn man es geschafft hat, den Computer hochzufahren und wenn man es <lacht> geschafft hat, <lacht> ja, sein genau. Handy zu bedienen, da muss man auch irgendwie ein bisschen auch Wissen haben, was man, wie man im Internet vor sich geht, wie man, was man im Internet macht. Ja, Das ist wahr. Ja, ey war mir eine Ehre mit dir zu reden. Ja, hat mir echt, hat mir echt sehr, hat mir echt sehr gefallen. Ja ebenso, vielen Dank. Das äh, kommt zwar selten aus meinem Mund, währenddessen ich telefoniere, aber ja. <lacht> okay, äh, ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend, ja. Ja ebenso. Tschüss. Okay, auf Wiedersehen, ciao ciao. Na, das war doch denke ich mal ein interessantes Gespräch der etwas anderen Art. Hatten wir hier so auf dem Kanal tatsächlich auch noch nicht. Wir haben uns aber schon mal mit dem Typen unterhalten. Ähm, ist in einem anderen Video von vorher zu hören. Aber schon Wahnsinn, dass man äh, immer wieder solche Leute am Telefon hat, die sich für seriös befinden. Aber nochmal, äh, der hat die Daten genau von der gleichen Datensammel-Webseite wie die anderen illegalen Betrüger. Seine Adresse stimmt nicht, erreicht das Telefon weiter, labert lauter komisches Zeug und ist von sich selbst überzeugt. Bei dem weiß ich jetzt tatsächlich nicht mal so richtig. Vielleicht weiß er gar nicht, ob er selbst Betrug macht und hält sich für seriös und die Firma hat es nur gesagt oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist keine Ahnung. Ja, eins ist aber auf jeden Fall sicher, der war auch nicht ganz knusper in der Birne. Naja, aber zumindest mal was anderes. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht natürlich noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl, könnt da auch mal draufklicken. Und wer mag, kann den Kanal natürlich gerne noch abonnieren. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.